spielen. Ein Satz, den man gerne hört, ist doch du musst dich doch nicht rechtfertigen. Und im besten Fall wird man dann so provokativ angrinst. So quasi «Du musst jetzt keine Ausrede suchen.» Oder im positiven Fall seid man es zu einem guten Freund, wo, wo man dann damit dass er uns nicht muss unbedingt erklären muss, warum er das so gemacht hat, wie er es gemacht hat, sondern dass jeder halt seine Entscheide so trifft, wie er es in dem Moment für richtig hält. Aber ich denke dann in diesem Moment dass äh, ist das wirklich das Problem, das wir in dieser Welt haben? Dass wir uns zu viel rechtfertigen? Weil, also wenn ich so herum sehe ich eher das Entscheid getroffen werden, wo zum Teil jenseits des gesunden Menschenverstand liegen und niemand anders und sich rechtfertigt. Ich glaube, das Problem ist auch nicht das Rechtfertigen an sich, weil das ist eigentlich nur ein wichtiger Bestandteil eines klärenden Gespräch, eine Rechtfertigung. Aber es kommt halt davon, wie man sich rechtfertigt und im Prinzip jemanden, der eine Rechtfertigung also etwas Negatives sieht, ist von der Denkstruktur her in einer, einer Schuldfolge verhaftet. Und um das geht es natürlich nicht bei der Rechtfertigung, sondern es geht darum, dass man möchte verstehen was nicht gut gewesen ist an dem Entscheid, den man getroffen hat. Und darum erklärt man sich. und ähm, Dann braucht es eben auch die andere Seite, die dann auf das eingeht und ähm, so kann man gemeinsam dann verstehen, warum etwas passiert ist, was vielleicht nicht zufriedenstellend war. aber sich einfach nicht zu rechtfertigen. Ähm da sehe ich keinen Sinn dahinter. Und ich habe auch persönlich kein Problem damit, mich zu rechtfertigen. Ich denke jetzt zum Beispiel an und die Scheibe da hinten, die ist ja mega dreckig. ist mir letztens aufgefallen im, im Video das ich gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, oh, die sollte ich mal putzen. Aber ich habe sie jetzt noch nicht geputzt, weil ich einfach noch keine Lust dazu Und das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber... Weil das hätte mir jetzt wirklich nicht mehr rechtfertigt. wahrscheinlich. Aber grundsätzlich habt ihr mich glaube ich, schon verstanden, oder? Dass, dass es beim Rechtfertigen ähm, eigentlich um etwas geht, das grundsätzlich eine gute Sache ist. Nur haben wir einfach die Schnauze voll von uns beschuldigen zu lassen und uns müssen rechtfertigen für Sachen, die wir gar nicht verstehen und immer wenn wir uns überfordert fühlen, dann lehnen wir es ab. Und ablehnen ist ja grundsätzlich auch legitim, oder? Aber es ist halt immer gut, wenn man auch versteht, warum lehnt man etwas ab. Oder wenn man etwas ablehnt, wo man auch nicht versteht, warum, dass man das nicht zu weit wegschiebt. Weil ähm, man verliert ja auch die Möglichkeit damit, das dann eben doch noch zu verstehen. <lacht> und das finde ich schade. Darum finde ich, wenn immer möglich, sich rechtfertigen und oder wenn immer notwendig und möglich sich rechtfertigen und ähm, auch wenn andere das machen, sie nicht äh, in dem zu unterbinden, sondern das als Offenheit zu schätzen und gemeinsam fair zu thematisieren. Nicht nur im stillen Kämmerli. Und dann nach außen wieder ein Bild von der Unfehlbarkeit darstellen. Das bringt uns nicht weiter. Ja, ich glaube, ich habe da jetzt genug gerechtfertigt. <lacht> Danke vielmals.